Leute, ich bin's Conny und heute zeige ich euch das neue Pet Simulator X Update. Das ist ein Zusammenschnitt aus dem Livestream, wo wir noch ein bisschen was von dem Update spielen konnten und halt immer mal wieder versucht haben, reinzukommen. Am Ende war Pet Simulator X leider privat und wir konnten uns nicht alles anschauen. Aber ihr seht erstmal unsere ersten Eindrücke. Viel Spaß. Mit TG1, komm ja. schon, lade bitte. Wir ja, sind schon ich komm rein. Ich hab's reingeschafft. Axolotls, Ocean World. Axolotl X, The Void hacker portal Machines Uplift, new exclusive Egg und Much-More. Oh, ich freue mich am meisten über Much-More. Guck dir diesen Brunnen an, Louis. Der Brunnen oh mein... hat eine neue Form. Oh, das uh. sieht echt anders aus. Ja, er ist nicht mehr rund. Okay, wohin wow. gehen wir jetzt? Die Bank sieht auch anders aus. Aber das ist halt oh alles Gott. nur... Oh, alle Maschinen sehen. Die wurden alle überarbeitet. Oh mein Gott, auch Maschinen. Oh mein Maschinen Gott, neue hier. Skins für Sachen. <lacht> die Frage ist, gibt es neue Einstellungen bei der Bank? Wahrscheinlich nicht. Ah, ja, okay, die Bank kann man sowieso vergessen. Während der Updates ja, ja. Kann, braucht man, <lacht> brauchen wir jetzt nicht gucken. Okay, darf ich jetzt dich teleportieren. Oh mein du Gott, guck mal in Teleport. Da unten ist Hackerportal. Oh mein Gott, Hacker-Portal waren wir schon, aber wir gehen jetzt hin zum Hacker-Portal, ja. um da endlich durchgehen zu können. Wir stehen ineinander. Oh, oh du bist weggegangen. Du hast alles kaputt. Soll gegangen. ich meine Pets wegmachen kurz? Warte. Okay, ich wollte gerade meine ah, ne, Pets raus. Warte auf mich. Du. Ja. So. Okay, wir schaffen das. Gehen wir da rein. Endlich. <lacht> Der Tag, auf den wir so lange gewartet haben. Jetzt steht da Du brauchst 99 Trillionen Tech Coins. You need to, to, unlock, to, unlock you the to complete the three quests. quests. Was? Was soll das jetzt? Ja, was für drei Quests? Break für 10 Klasse. Giant Hacker Chests. Na gut, wir müssen jetzt erstmal Quests erfüllen. Sind das die hier? Ja, um, ja, äh, Warum du kannst in die Settings gehen. Also unten auf dein Pad, unten rechts auf Settings und dann pad sending auf all stellen. Wo? Dann sendest du immer alle Pads auf einmal. Warte, erstmal hier das sie... Also, ich, ich muss ehrlich sagen, da, da, tatsächlich ist es eine gute Sache, oh, dass Preston hier zu Quests hinzufügt. Gibt dem Spiel halt ein bisschen mehr extra du mit mir machen please please was ich habe sogar extra triple damage oh nice weil ich ein so guter kerl bin du bist so ein guter kerl Scha lass dich anschauen schau ich schau dich an oh ich du so bist muskulös. so ein guter kerl <lacht> kriegen wir eine benachrichtigung <lacht> wenn die quest vollendet sind All, teleport 0 robux stand da was ach so warte wo war das wo war was irgendwas mit unlock all das habe ich warte ist das hier ist das hier? Wo also teleporter das? unlock all oder was unlock all ja wo, wo finde ich das Ganz unten beim Teleporter. Teleporter, ich hab das doch. Ja. ja, das hast du natürlich. Das war einer der ersten Game -Passe. Oh mein Gott, war das... Ich Roblox nichts. ist down. Ja, ja, Roblox <lacht> hat momentan ein paar Probleme, aber wir haben es reingeschafft. Gut, Ey, ähm, ich gesehen? geh mal weg zum Portal, weil das müssten doch... Äh, ich hab noch nicht sehen. Ich habe ein bisschen nicht aufgepasst hier gerade. Äh, sechs Giant Hacker Chests brauche ich noch. Hä, Was? aber wir haben noch mehr als vier gebreakt gerade. Oh, ich glaube, wir müssen die alleine breaken. Du hast oh. jetzt deine Pets woanders ran. Oh, du musst mir helfen. Ich bin arm. Nein, du bist nicht arm. <lacht> ich mache mir aber auch ah, mal so einen gut. Boost rein. Augenblick. Aber guck mal, Leute. Dafür, dass. Also, Roblox ist zwar down, aber ihr könnt immer noch hier zugucken. Ja! <lacht> Ey, das war meine Chest. Tja. Wie viel habe ich jetzt? Zwei, äh, sechs, fünf, vier. Noch vier. Noch drei. Ich hoffe, ich mache eine mehr. Ich sag jetzt noch drei. Und die muss ich auch einsammeln. Ich, glaub ich schon. Ich hab keine Ahnung. Oh, ich muss noch drei. Okay, so, hier noch. Zwei Eis mit Karamell, nix kriegst du. Zweite Quest. Collect 50 Lootbags. Oh. Also noch brauche ich keine Pets zum Verschenken. Ich bin gerade noch dabei, die Quest zu erledigen. <lacht> ich muss jetzt 50 Lootbags collecten. Das nicht alles, was ihr habt, was krass ist, wertlos wieder. <lacht> Ähm, also, ja, was ich aber, von mir, ne? aber es ist eigentlich eine gute Sache, dass Preston jetzt so Quests hier zum Progress hinzugefügt Nein, hat Nein, das ist voll nervig Es ist nervig, aber es delayt halt auch um, den Progress, den man macht Was heißt, man hat man, Es ist nicht jeder sofort Fika. wieder OP im neuen Update Jetzt 50 Lootbags. Ja, das ist nervig Wer will 50 Lootbags? Danach kommt wahrscheinlich ja, 253 Milliarden ähm, Diamonds Ja, bestimmt Hey, äh, Pet Simulator X hat 600.000 Spieler. Ja, stabil. Das glaube ich erst nicht. Das glaube ich erst, wenn ich sehe. Und ich werde nicht nachgucken. Könnt <lacht> ihr vergessen. Also stimmt das auch nicht. Genau. Ich kriege krieg aus einem Ding so im Durchschnitt ein Lootbag. Das lohnt sich nicht. Gate? Kriegt man da Lootbags? Äh, wo Lootbags? Bei der Heavens Gate, diese Box? Diese ähm, nee, da kriegt man keine Lootbacks, aber ich möchte jetzt ein. Warte mal. Him Himmelstor. Oh nein. Äh, Teile sind jetzt wieder übersetzt. Ich mag das nicht, wenn dieses Spiel teilweise übersetzt ist. Das ist seit ein paar Tagen so. Dass Roblox das jetzt automatisch bei Spielen macht, auch wenn die es nicht Sie eingestellt haben. <lacht> Heaven's Gate ist jetzt Himmelstor. Und oh. Hell Island ist jetzt Hölleninsel. Oh. Ach nee, man kriegt weniger Lootbags aus dem Ding hier raus. Wie dann viel. mach ich. Ähm, dann gehen wir einfach mal zur Steampunk-Chest. Genau, Steampunk-Chest. Wo ist die Steampunk-Chest? Das ist mein, Unsere. Mein, meine. Unsere. Warum sind meine Pets nicht hier? Deine Pets sind hier. Nee. Deine Pets refusen aber für dich zu arbeiten. <lacht> weil das meine Chest. Please. Unsere Chest. Wir können die Chest Lootbacks, inzwischen oder nicht. so schnell abbauen. Kriegen wir dich beide Lootbags? Nee, irgendwie zählte man nur eine Person. Ich habe Lootbacks bekommen. Nur drei? Früher hat man so viele bekommen. Was soll denn das? Preston spart bei Lootbacks. Ist so, ja. Oh, so, kriegt man denn noch Lootbacks? Lootbacks, ja, einfach nur durch abbauen. Aber du musst halt Sachen abbauen, die dir ebenwürdig sind. Oh. Geh am besten zur Volcano. Bei Volcano kriege ich gar keine Lootbags. Mann. Wie viele Leute gucken Huge eigentlich zu? Huge Stone Dragon. Ja, ja, das schaue ich mir gleich an, aber ich möchte eigentlich die Quests jetzt abschließen. Oh, wollen so wir sad. uns das Exclusive Pet-Egg gönnen für nur 2400 Robux? Natürlich, das sind ja nur 25 Euro. <lacht> 25 <lacht> Euro für Gambling. <lacht> Weißt du, Casinos sind noch ein bisschen gnädig zu einem und lassen dich mit 20 Cent spielen. Weil sie wissen, dass du 30.000 Mal spielst. Aber Preston denkt sich so 25 Euro. Ja, easy. Take it or leave it. <lacht> genau, das denkt er sich. Ja, das denkt er sich. <lacht> es gibt neue Pet-Einstellungen. Pet-Einstellungen. Was? Mm. Mm. Oh, geht dich nichts an? Pet-Database, oh, All-Pads. rare pets Ach, dass man in der Datenbank nur noch. of rare pets all pets Oh, es gibt jetzt eine Bank in der Tech-World. Die sieht hier komplett fair am Platz aus. Die hätte wenigstens einen anderen Skin für die Tag World bekommen können. Warum machst du nicht meine Tactics? Weil ich hiermit schon angefangen habe und guck mal, wie weit ich bin. <lacht> nö, Nö, jetzt hole ich mir das. 50-50. <lacht> okay, ich habe ein paar Lootbags bekommen, aber ich habe glaube ich nicht mal genug Lootbags bekommen. Warte. Warte, warte, warte, warte, warte, warte, warte, warte, warte. Warte, warte, warte, warte, warte. Vielleicht reicht ja, wenn man die Pets da rein tut? Nein, <lacht> das reicht nicht. <lacht> Hätte ja sein können. <lacht> Fünf, jetzt brauche ich noch vier Lootbags. Was machen wir jetzt eine halbe Stunde? Ähm, naja, ich muss jetzt erstmal noch die Pets in die Dark Matter Maschine packen. Ich brauche mehr als eine halbe Stunde. Wie viele Pets muss man Dark Matter machen? Drei. Wisst ihr, Leute, wäre das hier mein Stream, hätte ich jetzt einfach 300 Robux hierfür ausgegeben. Gut, ich mache jetzt erstmal ein paar Pets Rainbow. Dafür bin ich nicht weit genug gefahren. Mach einfach zweiter Count und schenk dir Pets. Hey, was für Pets? Es geht doch nicht um Pets. Ich habe doch unendlich viele Pets, Leute. Mach doch, Anton, mach doch einfach. Hä, hey, ich habe doch... Oh, ich hatte Auto-Delete an. Es oh. kommt davon, wenn man äh, sich nicht für -Oh Pets interessiert, dann farmt man die Pillow pets auch nicht. Das ist voll der Wurm hinter mir. Ich habe Spaß. Und Leute, wie findet ihr Danny Justin, ne? Ja, Leute, wie findet ihr Danny hm. Justin? Aber bedenkt, eure Antwort hört Danny Justin. Hm. Und er kann jederzeit hinter euch stehen mit seinen Muckis. Öffne Robox. Warum sollte ich das tun? Warum sollte ich auch nur einen Cent in Pet Simulator X ausgeben? Ich bin auch kein Vollidiot. <lacht> also wirklich, Leute. Und wer ist schuld, dass das bei mir so lange dauert? Roblox Felix, weil er von mir wollte, dass ich mit dem Hide and Seek aufnehme. Ist so, ist alles Roblox Felix schuld. Also genau. meine. Hätte er mit mir nicht Hide and Seek gespielt, dann hätte ich gar nicht erst auf... Äh, wäre ich gar nicht Pets im Pets zum Lauter X drin gewesen und hätte die Pets auch nicht rausgenommen. Genau. Nicht Spam? Wieso Kannst nicht Spam? Wir gerne Spam. Ah, nein. Ah, ja, stimmt. Du hattest so ein Disput mit Jan, nicht wahr? Hm, mm, ein Disput. So, und jetzt kommt der Moment, wo ich meine zusammengefarmten Rainbow Pets in die Dark-Meta-Maschine packen wollte, damit ich so schnell wie möglich die dritte Quest fertig kriege. Und das passierte. Was ist denn das? The Void. Axelotl Ocean. Wo ist Axelotl Ocean? Something went wrong? Jetzt hör doch auf mit dem blöden Something went wrong. Ich muss den Server wieder schließen. Ach Mensch. Wie Erlebnis ist privat. Jetzt ist Roblox schon wieder down. Oh, Client Thread Disconnect. Geil, Leute. Ich weiß, wer dahinter steckt. Das ist mega mind. <lacht> Wenn ich auf Server beitreten drücke, dann springt er wieder hoch, als würde ich die Seite neu laden. Aber ich lade die Seite nicht neu, ich drücke auf beitreten. Das Erlebnis ist leider privat. Preston hat Petsum privat gestellt oder ist Roblox down? Oh, dein Zugriff auf dieses Erlebnis konnte nicht bestätigt werden. Ja, und da hat Preston Petsum auf privat gestellt, weil Roblox Probleme mit Purchases hatte. Das war's dann auch mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst ein Like da. Abonniert meinen Kanal für mehr Videos. Im nächsten Video zeige ich euch den Rest von dem Update. Bis dann und ciao!